Hallo zusammen, ich bin gerade in Vorbereitung, ich möchte heute einen Zucchini Kuchen machen, einen Low Carb Zucchini Kuchen und wie jeder weiß bin ich auf dem Abnehmen-Trip. weg mit dem Speck heißt das Motto und wir haben ja bald Sommer, lange wird es nicht mehr dauern, ähm, ja ich bin wieder auf einen Trip und zwar auf meinen Trip, <lacht> Den ich immer wieder, ähm, ja, den ich immer wieder durchmache und zwar handelt es sich um size zero. Ähm, allerdings habe ich den umgewandelt den Plan, den Ernährungsplan äh, habe ich auf meine Bedürfnisse sozusagen zurechtgelegt, dass ich äh, damit durchkommen werde. Der letzte Trip war nicht in Ordnung, weil ich Probleme mit dem tierischen Eiweiß hatte. Durch diese Shakes und ich habe äh, Hautprobleme bekommen und äh, jetzt, jetzt steht hier meine Mülltonne, <lacht> genau, ich habe Hautprobleme bekommen und ähm, es war immer wieder so, immer wenn ich eine Runde gemacht habe mit Salciro, durch diese Shakes hat meine Haut einfach verrückt gespielt. Ähm, ja, ich habe jetzt einen anderen Shake, einen veganen Shake mit super Inhaltsstoffen, muss ich sagen. Ich teste ihn jetzt gerade und den werde ich halt einfach benutzen für meinen Size Zero Planner. Ja, der Zucchini-Kuchen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt Zucchini-Kuchen. Äh, Dem Mann, wer jetzt Hasiro auch macht, der, äh, für den ist das Rezept für die fünfte Woche gedacht. Aber wie gesagt, ich mache das auf meine Art und Weise und ähm, werde mir diesen Zucchini-Kuchen wahrscheinlich äh, entweder heute Abend gönnen oder zum Mittagessen mal schauen. <lacht> äh, ja, und ich möchte euch jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert. <lacht> So, der zucchini ist fertig. Und ich wollte euch noch sagen, das ist halt eine sehr kleine Portion. Aber es ist eine Portion, wenn man jetzt nach dem, nach dem strengen Plan gehen würde. Diese kleine Portion kann man auch als Zwischenmahlzeit benutzen. Es ist einfach so, dass du in diesen strengen acht bis zehn Wochen komplett auf süßes verzichtest und wenn du dir mal einmal oder zweimal, von mir aus dreimal diesen Kuchen als, als Bonbon, als leckere Belohnung gönnst, dann sei es dir gegönnt. Also du wirst nicht am nächsten Tag gleich ein paar Kilos wieder zunehmen. Aber es ist einfach eine, eine, eine Befriedigung, einfach eine, eine Belohnung und äh, danach einfach am nächsten Tag weiterzumachen. Genauso geht es mit den anderen süßen Gerichten, die ich auch auf meinem Blog veröffentlicht habe. Gönnt euch diese kleinen, leckeren, ähm, süßen Sachen weil sie halt nicht sehr viel Fett in sich haben, sie haben auch nicht sehr viel Zucker, nicht ähm, keine hohen Kalorien, aber sie sind halt nicht laut Plan. Trotzdem, gönnt euch das, gönnt euch das und äh, dadurch werdet ihr einfach länger durchhalten. Okay, bis dann. Tschüss.